Hi Flo. Hi hat Welches CMS-System vertrittst du auf, der, auf dem CMS-Garden? Ähm, theoretisch äh, Drupal, aber eigentlich reprä äh, repräsentiere ich den ganzen CMS-Garden. Ähm, du arbeitest selber auch mit Drupal? Äh, nur privat. Eigentlich arbeite ich bei der Landeshauptstadt München als Techniker im Schulbereich, aber ähm, ja, arbeiten dementsprechend mit Drupal. Nennst du mir mal zwei Vorteile von Drupal? Ganz groß ist eigentlich die Community, man bekommt sehr viel Hilfe, hat vor Ort immer Leute, die für einen da sind und die man fragen kann, wenn man irgendwas braucht und ähm, ja, ein zweiter fällt mir fast nicht ein. <lacht> Kannst du denn zwei Nachteile nennen? Ähm, ein Nachteil ist zum Beispiel das Updaten von einem Release zum nächsten, das ist immer ein bisschen frickelig. Ähm, ja und ansonsten sehe ich eigentlich auch keinen zweiten Nachteil. Das ist eigentlich ziemlich ausgewogenes das ganze System. Was glaubst du, welche Zielgruppe wirklich Drupal einsetzt oder welche Zielgruppe hauptsächlich Drupal einsetzen wird oder würde? Ich denke, die Frage sollte sein, für welche Zielgruppe ist es da? Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass man jeden aufzählen könnte, der eine Webseite oder ein Framework machen will. Drupal ist nach oben hin skalierbar offen. Das heißt, man kann eine ganz kleine Seite damit machen, die wenig Funktionalität hat. Dementsprechend wäre sie dann auch einfach für jeden zu benutzen. Wenn man sagt, man braucht ganz viel Funktionalität, dann wird es natürlich auch komplexer und die Leute tun sich da ein bisschen schwerer. Grundsätzlich... Macht es natürlich keinen Sinn, ein Miniprojekt damit umzusetzen. Das wäre wie mit ähm, Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber grundsätzlich ist das System für jeden da. Kannst du uns kurz einen Einblick gewähren, äh, wie Drupal wirklich entstanden ist? Ähm, Dries Bulltart hatte 2001 für seine ähm, Studentenverbindung ein System zur Kommunikation bauen wollen. Und hat dann Drupal angefangen und mit der Zeit... Äh, Ging das System auch nach außen, weil es einfach schon schon guten Unterbau hatte. Ab der Version 4 war das Ganze dann so gut aufgestellt, dass es ganz viele ähm, Interessenten gefunden hat, die auch tatsächlich mitentwickeln wollten. Dadurch gab es dann nochmal einen kräftigen Schub und inzwischen sind wir bei Version 7, äh, gehen stark auf die Version 8 zu. Und ja, nach zwölf Jahren hat sich da schon einiges getan. Welches ist denn so die berühmteste oder bekannteste Seite, die mit Drupal umgesetzt worden ist? Eine der bekanntesten, die eigentlich weltweit immer gerne aufgeführt wird, ist das Weiße Haus. Ich denke, das ist die Vorzeigeseite überhaupt. Es gibt aber auch zum Beispiel McDonalds in Australien, es gibt MTV UK in Deutschland, haben wir jetzt deutschland.de auf Drupal laufen. Es gibt ganz viele Seiten, wo man diese, diese Referenzseiten anschauen kann, zum Beispiel Drupal.de oder vom dries Brütard, den Blog. Vielen Dank.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 von dir denke, du ja. bist, glaube ich, auch der Einzige, der ganz, ganz wenig Schlaf bekommt, immer als Letztes ins Bett geht und als Erstes aus dem Bett kommt. Ja, ich war Montag äh, der Erste hier auf der Messe, der schon die äh, 10.000 Hefte vom LKW geschmissen hat und ich werde wahrscheinlich morgen Abend einer der Letzten sein, die die Rechner einpackt, äh, den Besen noch in die Hand nimmt und einmal die ganze He Halle frei kehren wird. Wunderbar, vielen Dank und äh, ja. High Five. High Five.